Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Wie unten rechts seht, haben wir die Raw da nicht gefunden. Und vielleicht noch. Äh, wie auch immer. Äh, ich habe geguckt, die Webcam laggt tatsächlich und unterbricht sogar mein Mikrofon, wie ich herausgefunden habe, weil wegen Lag-Ausgleich. Ich weiß nicht wieso. Also spielen wir jetzt einfach ohne. noch nicht tot. Cool. Ach, wie süß, der legt sich hin. Oh, ich glaube, ich fühle wirklich jede Thumbnail mit dem Hund aus. Ich, ich sterbe noch. Ich finde es voll nicht okay, Hunde ins Krieg, in den Krieg mitzubringen, aber der ist verdammt süß halt einfach Ich finde es wirklich nicht okay, dass man den Hund so in den Krieg mit einbezieht. Da bin ich echt kein Fan, da muss ich einfach mal sagen. Okay, es sieht stabil aus bis jetzt. Ruhig. Ich gucke mal rechts noch. Nix. Erbeben. Das ist ein ganz komisches Gefühl, so zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie die Rocket oder einen diesmal ver verpackt sind. Letztes Mal gab es äh, Notizzettel. Früher gab es mal PCs, die wir gefunden haben schon. Irgendwie habe ich gefühlt einmal alle Versionen von irgendwelchen Dateiformen schon gehabt. Das war mega dumm, auf dem Schlachtfeld random PCs zu finden. Ich wollte zielen, aber ist okay, dann rutsche ich halt. Okay, ich habe meinen Mittelfinger unter dem Zeigefinger auf L2 wegen dem Hund. Wir können sie holen. Nein, können wir nicht. Das ist ein Panzerwagen. Ready? Gehst du bitte? Dankeschön. Das ist am ruhigsten, weil, wenn ich geschossen hätte, wären die alle zu mir gekommen. Ich frag mich eh, wieso wir keine Schalldämpfer drauf haben. Ich sogar die auch nach hinten gelegt, das ist nicht gut. kann Riley nicht zum Hinlegen bringen. kennt das immer richtig. Echt brutal. Okay, hm. Achso, mit R3 kann ich. Weil äh, die direkt chargen lassen. Okay, da komme ich nicht zwischen den Autos durch. Das sind zu viele Feinde jetzt. Bleib hier. Ich glaube, an denen komme ich vorbei. Den kann ich holen. Ruhig ruhig, ruhig. Das war ein bisschen sehr schnell. Als ob die keinen Hund sehen, der so da hockt. Ich weiß, der Riley hat eine ziemlich unauffällige Farbe, aber trotzdem. Den hätte man sehen müssen. Eigentlich. Auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Mhm. Und was? Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley daraus. Wir treffen uns am Ausgang. Achso, ich habe... Weil wenn ich drauf bleibe dann war das das mit dem komischen Zoom. Jetzt kann ich einfach draufdrücken und da bleibt gesummt. Ich will... Aber ich will da nicht auffallen. Momentan sind das sehr viele Gegner. Logan, der Ausgang ist südlich von Position. Ich weiß. Aber wenn ich jetzt losrenne, fällt das. Auf, Kollege. Jetzt kann ich den rausnehmen. Da ist noch einer, den hole ich mir. Den Rest kann ich dashen. Und los. So unauffällig wie möglich. Wir greifen die wirklich an, ne? Wir greifen die an, okay. Nein, komm schon, komm schon, nein. Oh. Weil ist verletzt. Jo, genau. Ah, Merrick ist auf dem. Doublechim. Wir haben unser Ziel gefunden. Captain Merrick? Walker, ich glaube du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Yeah. Ajax. okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Die Rocks hat habe ich nicht gefunden. Ja, war Rocker nicht der Typ, der da der Böse? Ah, das sollte ich gucken, weil ich habe das Gefühl, die Zielhilfe ist drin. Und dann Ist ja aktiviert. Okay. Was waren das für? Entschuldigung schnell. Ach so, das sind diese. Alles klar. Ich wusste nicht, ob der gehört. Ich wollte mal nicht aus. aus ich wollte ausnahmsweise mal nicht einfach drauf schießen, so ich das sagen. Mach ich sonst genug, ich weiß. Ich wollte jetzt mal anders machen. den schon. Ich glaube, bis jetzt bin ich zweimal gestorben. Das ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Würde ich zum ersten Mal wirklich auf Normal spiele. Also ja, zum ersten Mal. Viel Spiele. Aber jetzt habe ich auch auf Normal durchgespielt. Meinte ich. Und da fliegen die ersten. Ja gut. Schöner wir Ajax noch kriegen. Sehen das jetzt die Ghosts? Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Scharfschützengewehr online. Nice das ist nicht Sehen wir uns das an. Also ich will nicht schießen Ich will eigentlich gucken Ob ich den irgendwie scannen kann Aber das sind normale Soldaten Such bei der Pressetribüne Bei der Pressetribüne Ist die da oben? Er ist nicht auf der linken Seite. Da, da oben. Zeit. Genau da. Vergrößern. Er ist es. Das ist unser Junge. Ja, der wird gerade richtig vermöbelt. Sie verlegen ihn. Wir müssen los. Gehen wir da rein. Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Ich sag jetzt einfach mal auf alles, irgendwelche markierdinger. Okay. Wieso lade ich jetzt... Okay. Wen haben wir sonst noch hier? Tote Leute. Muss ich ins Auto rein? Bist du mir das? Erst leuchtet es Ah, oh, wir nehmen Riley mit. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich komme nicht weit genug nach links, um zu gucken, wie er heißt. Jo, genau. Kein schlechter Auftritt. dabei. Also Ghosts hat mich momentan mit der Story noch dabei, aber eher wegen der Legende von den Ghosts war es halt so. Ich glaube, das ist eher das, das Verkaufsding bei denen. Also diesen legendären Kämpfern gehören. ich hätte hier gerade vier Leute gekillt, wenn du nicht reingerannt wärst, du Arschloch. Nein. So. Jetzt hier noch Hol dir Riley. Der ist reingekommen. Also ja. Ja, wir sind ja unterwegs. Ich muss nur wissen, wodurch. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Vielleicht haben wir den High Ground Vorteil dadurch. Ah. Als ja, habe ich mal Munition drin. Perfekt. Wo ist der? Wo ist der gebracht? Wo ist der? Wo ist der? Weißt du, ich wo er ist. Riley hat eine Fähte. Los jetzt. No no, yo yo yo. Cool, ah, wenn ich renne, rutsche ich deswegen. Mama, ich muss zuerst meinen Sicherheit gehen. Waren das alle? Nein, da unten ist noch einer. Ja, okay, Riley, willkommen. Das Spiel läuft nicht ganz hundertprozentig flüssig, aber... Gasmaske? Unter dem Tor durchwerfen. Ich will eigentlich nicht, dass Rayleigh alle töten muss, weil... Das ist ein Hund, aber der macht das von selbst schon. Ja, zu uns. Ich hab nix gemacht. Machen wir das doch nochmal. Das hat gut funktioniert. Ich geh weg. Ich treffe immer Merrick. Das ist schlimm, wieso ist der plötzlich da drüben? Wie ist es eigentlich mit Riley? Da müsste ja doch das Trenngas auch voll am Arsch sein und der ma dem macht das einfach gar nichts aus? Nope. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Riley hat die Wo? Das ist die einzige Tür da oben. eine Fernsehkamera. Achso. Für eine Pressekonferenz. Natürlich. Ja, Riley. Ich würde gerne da drüben rein. Ah, jetzt kann ich. Okay, ich, ich war einfach nur zu schnell. Ich wollte schießen und er lässt mich nicht. Okay, die lassen sich schon recht viel auf dieses Script-Ding laufen. Weil eben ich wollte jetzt gerade schießen. Äh, das ging nicht, weil Erin töten muss. Dann wollte ich da vorhin schon rein. Und das ging nicht, weil... Meistens war ich zu schnell gewesen. So. Sauber. Smuni? Nein. Gut, auf jeden Fall. Rock, der wäre der Typ, den wir gesehen haben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Achso, in meinem Sniper muss ich das machen. Natürlich. Gut gemacht, aber ihr müsst zurück nach L.A. So, abends, zurück! Logan, endlich mal Diese Helis sind unser Weg hier aus. Okay, ich kann damit nichts gegen den Heli machen. Oh, waren das zwei auf einmal? Nice. Ja, und ich Alles klar, jetzt auf nach Hause. Der Heli hebt gleich ab. Really? Ach so. Fuck ich war beim Heli. Aber es war der falsche Heli, wahrscheinlich. Na gut, machen wir alles nochmal. Vorhin ein Glückstreffer, ja, dass sie so schön gestanden sind. Ich halte mal noch drauf, vielleicht habe ich nachher weniger Probleme, wenn ich das mache. ich bin dran welcher heli ich habe gar nichts zurückgelassen verdammt alter Aha. <lacht> dass es da noch einer ist, und dann müsste gleich hier noch einer hingerannt kommen. Da sind noch zwei. So, da unten ist schon jemand aus dem Zelt rausgerannt, den habe ich gesehen. So, und jetzt muss ich einfach chillen, oder was? Vorhin wurde ich zurückgelassen, dann habe ich zurückgelassen. Ich weiß doch jetzt nicht, was ich machen soll. Ich wollte zu diesem Heli und das geht nicht. und vielleicht geht es jetzt, weil... Ach so, jetzt. Noch was, also jetzt verlieren wir die Distanz. Okay, cool. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben, aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rock ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Bei der Kommandozentrale. Ich lasse den Hund hier. Der Rest kommt mit mir. Los geht's. Und wieder geht's direkt rein. Ich bin dran. Ja, das ist kacke. Okay, das Geschütz ist kaputt und wir brauchen diesen Helik weg. Scheiße, wir sind die eingesperrt vor allem erst. Na, ob das so effektiv war? Wir holen die direkt. Okay, es braucht ein bisschen, bis die Drohnen wieder hier sind. Können wir von hier aus was machen, sonst? Ich habe das Gefühl, nicht wirklich. Und wir holen uns den nächsten Drohnenangriff. Komm, diese Helis müssten wir langsam weg. Oh, der macht weh. Der wird too weh tun. Zeit dafür, ach so, das sind Feinde. Ups, ja, also verstanden. Stellen Sie mich durch, natürlich. Aber ich wusste nicht, dass das ein Feinde sind. Ich dachte, diese Seite gehört uns noch. Ah, die kommen von hinten. Wenn der Turm fällt sind alle A10 drohend offline und wir verlieren den Strand. oben ist noch einer. Ich kurz wieder nach. Die Krankheiten COD spielen, nicht wahr? Beste Waffe. wie und wieder gehen kommen panzer anscheinend und dann haben wir noch ein paar feinde weg hier ah. schnell und hässlich was ist denn das für ein erfolg schalten sie 50 50 feinde per 10 a 10 angriff einfach mal risiko und bleib hier ich meine klar ich sterbe ein paar mal aber ich glaube so schlecht sch schlage ich mich bis jetzt auch noch nicht finde ich persönlich jetzt einfach mal ich weiß ich sterbe aber mein gott Ich will Drohnen steuern. So, jetzt. Und auf keinen Fall Richtung Turm. Ach, cool. Das ist, wenn ich jetzt einen Pfeil habe beim Zielen, dann lehnt er sich so raus. Joa. zu wenig Muni dabei, lohnt sich gar nicht. Der hat einen schönen Wumms drauf. Also er hat wirklich einen schönen beim schießen. Schön tief. Das gefällt mir. Keine Ahnung ob die Waffe sinnvoll ist, aber ich mag den Sound, den sie Nein, ich spiele tatsächlich nicht nur mit Waffen, die, gleich, die geil klingen, aber die hat gerade so einen schönen Sound und ich habe die in der Hand oder so. Das ist Brown, der ist tot. Ich glaube nicht, dass der noch was löschen muss da hinten. Das ist einer von uns. Ja, das ist Lee. Cool. Das ist ein anderer. Ich gehe mal in Deckung. Wo ist Riley? Ich dachte, Riley bleibt zurück. Bin ich tot? Ich bin tot. Ich wusste nicht mal, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Kann sein, dass es in diese Richtung weitergeht. Ah, hier ist Hash. Ich folge einfach mal dem. Kratzen und... Das ist einen geilen Sommerclub. Mal gucken, was die so macht. Jo, die, die hat dafür mehr Power drauf. Mehr Tempo. Vielleicht hat die andere mehr Durchschlagskraft dafür. Da mehr Schaden. Weiß ich nicht. Und drin? Erster Stock. Nix. Nix. Ist wohl auch der rausgekommen? Ich kann nicht mit Riley synchronisieren. Versuch, ob du da runterkommst. Na los, na los. Na los. Scheiße, Ja, Toll. Da geht's hoch. Cool. Das war dann keiner von uns. Das ist echt schwer zu erkennen unter diesen Masken. Du Drecksau. Nicht mit dem Messer. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Kumpel, nee, nee, nee. Nein! Scheiße! Und Riley! Das sind die Ghosts. Die checken, dass wir das sind, wenigstens. Boah! Vater ist nicht mehr dort. Ben, ist die ganze Zeit einer von ihnen? Oh Gott. Hey, ruhig Junior! Das ist dein Vorgesetzter! Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock das ist der Typ, der die Ghosts hat. Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Oh shit! Heftig! Okay, die Story ist echt cool so. Bis jetzt. Der Anführer General Almagro wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rourke führte uns an, um einmal auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute und es war klar, nichts war ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Legenden sterben nie. 8. Und Juli. Rock, eine Legende. Vor zwölf Jahren konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Also 2011. Die Ghosts waren die besten der besten. Okay, es tut mir leid, ich habe hab jetzt erst Boah, Alter, das Spiel fesselt mich mal wieder Ich finde das so krass, wie das mitzieht kann Ich bin über 40 Minuten, ich beende jetzt die Folge <lacht> Damit das mal fertig ist ich bedanke mich für's Zuschauen, hoffe für euch jetzt gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Call of Duty Ghosts wieder. Ja, danke für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal, cheerio!